Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp der Boss hier vom Boss-Channel Number One meine Freunde und heute wieder ein neues Vom Lumpen zum Boss und zwar dachte ich mir jetzt erstmal so, dass jeden zweiten Tag ein Vom Lumpen zum Boss kommt, also quasi ein normaler Video, dann Vom Lumpen zum Boss, normaler Video, Vom Lumpen zum Boss, so in dem Style halt. Und schreibt mal in die Kommentare, ob euch das zu oft ist oder zu selten, ja okay, zu selten, öfter geht nicht, aber ob es halt zu oft ist für euch und es mehr so als Special sehen wollt, aber ja, fangen wir mal an, ist ja auch notwendig bei den ein oder anderen Menschen. Und zwar bei den Schuhen, meine Freunde, habe ich ja schon gesagt, bei den Schuhen. Und zwar sieht man hier so den typischen Schuh des deutschen COD-Community-Mitglieds. Und zwar hier schön die Sandalen und zwar in den Sandalen noch Socken, meine Freunde, Ja, das ist eigentlich das Wichtige. Und zwar haben die meisten ja, deutschen COD-Spieler immer Socken und Sandalen was natürlich völliger Schwachsinn ist, also... Was Schlimmeres kann man quasi gar nicht anziehen und dazu noch Deutschlandsocken. Ja, schlimmer geht es wirklich nicht. Deutschlandsocken und dann noch eine Dreiviertelhose, aber dazu komme ich erst im nächsten Video. Obwohl die Dreiviertelhose, merkt euch jetzt schon mal, zieht die nicht an. Ja, glaubt mir, zieht die nicht an. Und ja, die, so macht man es auf jeden Fall nicht. Ja, so sieht es auf jeden Fall komplett Schwachsinn aus. Und jetzt fangen sich die ersten, ja, Boss, was, was soll ich mir sonst kaufen? Und zwar, was an sich schon krasse Schuhe sind, muss man schon sagen, sind Nikes halt. Also Nikes. Die Marke Nike ist schon heftig, muss man schon sagen. Aber da kann man auch was falsch machen. Und zwar habe ich letztens auf der Street gesehen, es gibt ja auch jetzt schon so diese Deutschen, oder was heißt Deutschen, die mal, die sich jetzt auch Nikes kaufen, weil das eventuell krass ist, ja, weil sie sich rumgesprochen hat, dass das krass ist. Und zwar kaufen die sich dann aber hier im Moment solche Nikes. Ja, man sieht ja schon, allein schon die Farbe, also sind jetzt Air Max, und zwar die Farbe ist jetzt schon nicht so männlich und auf den Schuhen steht auch irgendwas Schwules drauf, aber das kann ich nicht so gut erkennen. Also solche Nikes auf jeden Fall nicht, ja, da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Also an sich, Air Max sind an sich schon okay, wenn man die richtigen kauft, ja. Aber solche auf jeden Fall nicht, merkt euch das bitte. Und ja, also auf jeden Fall, Nikes sind okay, aber nicht solche, sondern, Moment, ich kann euch ja mein, ähm, ja quasi mein Paar zeigen. Und zwar sind das die hier. Man sieht hier schöne Nikes in schwarz-weiß, ja, schwarz ist allgemein eine krasse Farbe, also mit schwarz kann man nie was falsch machen. Schwarz-Weiß, Nike Freeze 4.0, kann man auf jeden Fall lassen. Oder ich glaube das sind sogar 5.0, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall krasse Nikes. Und zwar, was man noch sieht, ist hier diese rote Flecken, ja. Jetzt denkt ihr euch, hä hey Boss, was sind, warum sind auf deinen Schuhen rote Flecken? Und zwar sind das quasi Blutspritzern von dem einen oder anderen Typen, den ich quasi einen High Kick verpasst habe, meine Freunde, ja. Von da kommen die Blutflecken auf dem Schuh, auch auf der Sohle ein bisschen, weil ich dann noch ein bisschen durch den Blut durchgesteppt bin, ja, um meine Männlichkeit zu beweisen. Und ja, das sind halt quasi meine Schuhe, die sind auch relativ krass, also die habe ich die meiste Zeit an. Und mit denen kann man wirklich nichts falsch machen. Sieht auch heftig aus, auch mit dem Blut, so schwarz-rot-weiß. Also was heißt hier schwarz-rot-weiß? Schwarz-weiß-rot- ja doch, schwarz-rot-weiß passt schon. Und ja, das sind so meine All-Time-Schuhe. Aber meine Freunde, ja, man braucht ja auch Schuhe, wenn es brenzlig wird, ja. Sagen wir mal, auf der Street wird es brenzlig, dann ziehe ich mir diese Schuhe an, meine Freunde, ja. Diese Schuhe. Man sieht hier, man denkt jetzt so, oh, die Schuhe, die haben aber nicht so viel Style, meine Freunde, ja. Das haben sie nicht, aber bei diesen Schuhen geht es nicht direkt um den Style, sondern um die Funktionalität und zwar sind das Eisenkappenschuhe, meine Freunde. Wenn man da jemanden mit in den Arsch tritt, tut das weh. Also quasi ist halt mehr so für, die, ähm, für den Angriff gedacht, meine Freunde jetzt nicht für den Style. Aber mit den Schuhen kann man trotzdem noch die ein oder andere Slut ballern. Das sind ja hier Boss-Schuhe, steht ja auch links und oben drauf, b o s Und ja, das sind so meine ähm, Geheimschuhe, sag ich mal, meine Geheimwaffen auf der Street. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und euer EMP-IO, der Boss, honor the bitches, no homo, skurr.